Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladen, Oma und Enkel Janik. Ich zeige euch heute ein paar Bilder aus meiner Kindheit. Das erste Bild zeigt meinen Großvater und äh, meine Schwester Rösle, die immer für uns sorgte, für uns Kleinen, und unser wildes Hermännle. Auf den mussten wir immer aufpassen. Das zweite Bild zeigt äh, einen kleinen Bauernhof und meine Schwester Rösle wieder und unser wildes Herrmännle. Das dritte Bild zeigt meine Großmutter, die 15 Jahre gelebt war. Ich hatte sie gar nicht lieb und sie mich auch nicht. Heute ist das ganz anders. Heute habe ich Mitleid mit ihr. Sie hatte alle ihre kleinen Buben verloren, hatte nur drei Töchter, nur damals, die sie auch alle verließen und in die Stadt zogen. Und wir Enkelkinder, da liebte sie auch nur die Enkelsöhne. Und da fühlte ich mich eben von ihr zurückgestoßen. Aber sie war im Grunde genommen eine ganz arme Frau. Das vierte Bild zeigt meine nähere Umgebung, die Alp, meine Schwester Rösle und das Hermännle und ich, wie sie mit uns auf der Wiese war. Da sind wir geschwommen in der Alp und sie hat immer auf uns aufgepasst. immer. Dann haben wir ein größeres Bild, von dem anderen vergrößert. Da sieht man meine Schwester Rösle und Hermännle und mich in Positur. Ich hatte immer so einen riesen Schlupf auf dem Kopf, den ich gehasst habe. Sogar, wenn wir baden gingen, hatte ich so, Propeller nannten wir das damals, musste ich tragen. <lacht> meine Schwester war sehr streng mit mir. Sie war sieben Jahre älter und hatte alle Macht über mich. Aber sie war auch furchtbar lieb. Auf diesem Bild sitzen wir an, einem, an dem Platz vor unserem Haus. Das war ein Rosen- und Rasenplatz mit Pappeln. Und da sitzen wir. Sie hat mich auf dem Schoß und man merkt, dass sie mich sehr liebte. Aber sie hatte auch immer auf uns aufgepasst und wir mussten machen, was sie sagte. Und dann kommt das letzte Bild. Das ist meine Schwester Friedl, die war 14 Jahre älter, sehr tolerant, hat uns verwöhnt, hat uns nie äh, irgendwas gesagt, was wir machen müssen. Wir lebten sie ganz arg. Ohne Wenn und Aber. Aufs Rösle hatte ich oft eine Wut, aber die hat im Grunde genommen viel mehr für uns gemacht. Gestrickt, genäht, gekocht, auf uns aufgepasst, denn unsere arme Mutter war sehr krank am Ende ihres Lebens. Und dann ist da noch das Hermännle dabei, das Blonde, und ich. So, das war's mal für heute. Ich habe nicht sehr viele Bilder mehr aus der Kindheit. Wir hatten mal einen, einen Totalschaden im oberen Stockwerken von einem Bombenangriff. Und das sind meine ganzen Bücher und auch viele Fotos und lauter gute Dinge verbrannt. Ein paar habe ich noch gerettet. So, das war's mit den Bildern zeigen. Ich stöbere weiter. Vielleicht finde ich noch mehr. Ich sage euch Ade. Eure Marmeladenoma und Enkel Janik